Hallo zusammen, ich bin David vom Sensebox-Team und ich zeige euch heute, wie ihr mit der Sensebox und der Telegram-App einen Umweltdaten-Chatbot baut. Chatbots kennt man heute insbesondere vom Kundenservice. Was wir jetzt heute machen wollen, ist die Sensebox-Sensordaten auszulesen und ich zeige euch auch noch kurz, wie man Aktoren ansteuert. Was ihr dazu braucht, ist ein Handy, wo die Telegram-App drauf installiert ist die SenseBox MCU, einen der beliebigen Umweltdatensensoren. Ich nutze jetzt hier den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und dann auch ein WiFi B, um später eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Kommen wir zum ersten Schritt, dem Aufbau. Was wir als erstes machen, ist das WiFi B an den XB1 Steckplatz aufzustecken. Und dann im zweiten Schritt den Umweltsensor, in meinem Fall den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit einem Verbindungskabel an einen der fünf I2C-Wire-Steckplätze anzuschließen. Jetzt müsst ihr euch im nächsten Schritt die Telegram-App downloaden, die gibt es im App Store und danach könnt ihr dann einfach anfangen, einen neuen Chat anzulegen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich im Screencast. Zuerst musst du dir den Messenger-Dienst Telegram auf dein Handy installieren ähm, oder dir die Desktop-Version davon runterladen, die wir hier nutzen. Über das Eingabefeld kannst du Add Botfather suchen und einen Chat mit ihm starten. Botfather ist selbst ein Bot und wird dazu genutzt, um eigene Bots zu erstellen und zu bearbeiten. Ähm, jetzt kannst du mit dem Befehl slash newbot einen neuen Bot anlegen und dem den Namen geben. Ähm, zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt äh, meine Sensebox. Und als nächstes muss man dann noch einen eindeutigen Botnamen wählen. Ähm, in dem Fall nehme ich jetzt irgendwas, was sicher noch nicht vergeben wurde. Wichtig hier ist einfach, dass die letzten drei Buchstaben Bot sind. Wenn du dann einen Namen gefunden hast, der noch nicht vergeben ist, bekommst du eine Bestätigung, dass alles geklappt hat, wo alle wichtigen Informationen nochmal ähm, dargestellt sind. Unter anderem eben der Chatlink sowie einen rot gedruckten Access-Token. Den musst du dann kopieren und gleich im Anwendungsbeispiel einfügen. ersten Schritt ziehe den Block Verbinde mit WLAN in das Setup und gebe dort den Netzwerknamen und das Passwort ein. Um eine Verbindung mit dem Telegram-Bot herzustellen, ziehe den Block Telegram-Bot initialisieren in das Setup und füge dort deinen Token ein, den du zuvor vom Botvater erhalten hast. Anschließend müssen wir dem Telegram-Bot sagen, was er bei einer bestimmten Nachricht ausführen soll. Wähle dazu den Block Telegram mache und ziehe diesen in die Endlosschleife. In diesem Block fügen wir ein, bei welcher Nachricht welcher Befehl ausgeführt werden soll. Und zwar soll die interne LED bei der Nachricht LED an eingeschaltet werden. Bei der Nachricht LED aus soll diese später wieder ausgeschaltet werden. Das Einfachste ist es deshalb, diesen ganzen Block einfach zu kopieren und wieder einzufügen. Anschließend veränderst du noch die Nachricht und schaltest die LED aus. Der Code wird kompiliert und auf deine Sensebox übertragen. Jetzt haben wir den ersten Code auf unsere Sensebox übertragen. Ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Dafür nutzen wir die vordefinierten Befehle LED an und LED aus. Ich trage jetzt die erste Befehl ein und sehe, dass die rote LED anfängt zu leuchten. Das gleiche funktioniert auch, wenn ich auf LED aus umstelle und die LED danach ausgeht. Im nächsten Schritt gehen wir dann an die Sensoren, wo wir einzelne Messwerte auslesen. Nun wollen wir unseren Chatbot erweitern sodass auch die Messwerte abgerufen werden können. Wir fügen einen weiteren Block bei Nachricht hinzu. Bei der Nachricht Status soll der Telegram-Bot uns die Messwerte senden. Es wird eine Nachricht mit dem Inhalt Temperatur und dem Messwert gesendet. Dazu erstellen wir den Text aus der Beschreibung und den Messwert. Den Block dazu findest du in der Kategorie Text und den Block für den Sensorwert unter Sensoren. Und das gleiche wollen wir nun auch für den Messwert Luftfeuchtigkeit durchführen. Dazu können wir den Block wieder kopieren, ändern die Beschriftung und wählen im Dropdown-Menü den Messwert Luftfeuchtigkeit aus. Der Programmcode wird kompiliert und auf deine Sensebox übertragen. Nun testen wir auch den zweiten Teil unseres Programms. Dazu nutzen wir den Befehl Status, der uns dann den Messwert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückgibt. Nachdem ihr nun die ersten Schritte mit der Arbeit mit dem Chatbot und der Sensebox kennengelernt habt, könnt ihr in den nächsten Schritten weitere Elemente verknüpfen, zum Beispiel Nachrichten auf dem Display anzeigen lassen oder eine kleine Farbsteuerung mit der RGB-LED bauen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Schickt uns gerne eure Projekte, dann nehmen wir die mit auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!